Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe der DRK Sprechstunde in der Medizinakademie in Karlsruhe. Zu Gast habe ich heute Herrn Uwe Hug. Er ist Physiotherapeut an den Vidia Kliniken in Karlsruhe und wir haben uns ein ganz besonderes Thema heute ausgesucht, über das wir uns unterhalten werden. Und zwar ist das die Kräftigung der Hände, vor allem bei Senioren. Warum ist es denn so wichtig, dass gerade ältere Menschen darauf achten, ihre Hände zu kräftigen? Es ist so wichtig, weil wenn wir den Verlauf sehen, wenn wir als Kind oder als Jugendlicher, als Heranwachsender und als Arbeitender benutzen wir unsere Hände am Tag x-mal. Im Alter wird das etwas weniger. Wenn wir dann aufhören in unserem Arbeitsprozess, wird es noch ein bisschen weniger und da kommen natürlich die Gefahren auch auf uns zu, weil wir, wo wir die Hände natürlich ganz extrem brauchen. Ja, und gerade bei älteren Menschen, die sind ja auch sehr auf ihre Hände ähm, angewiesen, zum Beispiel auch vielleicht beim Öffnen von ihren Tablettendosen oder gerade bei, bei Stürzen. Was, mhm. was gibt es denn da zum Beispiel für Übungen, die man also dann machen könnte? Bei, bei den älteren Personen ist es so, dass sie wir in unserem Bereich natürlich immer schauen wollen, dass sie ihre Aktivitäten des täglichen Lebens, was die Hände auch betrifft, durchführen können, ja, um ähm, eventuell, wie es leider nun mal ist im Alter, dass sie Medikamente brauchen, die sie öffnen müssen, dass sie eventuell irgendwelche Marmeladengläser öffnen müssen, dass das auch noch selbst eventuell funktioniert. Ich habe hier einen Teil der ja. Sachen mitgebracht <lacht> und ich bin ein ganz großer Freund von Sachen, die ich zu Hause habe, weil dann muss ich mir nicht noch extra extra was anschaffen, sondern ich nehme das, was in meinem Haushalt auch üblich ist. Ich fange gern an mit äh, so einem Ball hier der eigentlich jeder zu Hause irgendwie hat. Entweder hat es der Hund zum Spiel oder die Katze, <lacht> aber dann muss man, kann man ihn für Wird die Hände benutzen. Die Kräftigung der Hände fange ich an mit dem großen Teil, dass ich die Hände schließe und die Hände dann öffne und das auch versuche, immer so drei bis fünf oder zehn Sekunden zu halten. Ich kann Ihnen das mal ja, übergeben wir das, auch, dann das auf, auch mal ja. selber ausprobieren. Ja, das, das ist ja wirklich auch nicht nur für die Hände, sondern es zieht ja auch so ein bisschen so in den Oberarm dann oder Unterarm da dann auch rein. Es ist ne? so, dass die Muskeln an den Fingern und an den Händen natürlich am, durch den Oberarm durchgehen und am äh, Ellenbogen dann auch ansetzen. Das ist natürlich auch gleichzeitig eine Kräftigung des Unterarmmuskulaturbereiches. Ja. ja, wie ich sehe, haben Sie ja noch einige andere Spezieller, Utensilien mitgebracht. Mehr, genau. Vielleicht probieren wir noch was aus. Spezieller werden wir, wenn wir mal beim Ball bleiben, haben ja. wir so klein, die sehen so ein bisschen aus wie so Osterheil, da dürfte ich Ihnen auch gerne oh, mal eins Dank. geben. Und da können wir natürlich auch die Hände nehmen. Das haben wir jetzt ja. aber gemacht. Aber jetzt nehmen wir einfach mal unsere Finger, weil das ist ja auch wichtig. Wir müssen ja auch kleine Teilchen ja. öffnen und dann können wir die Finger hier reindrücken. Das lässt sich gut bewegen. Das ist so ein Gel. Also da muss man länger drücken? Ja, genau. Und da halte ich natürlich auch so zwischen fünf und acht Sekunden. Ich gehe natürlich auch immer ja. auch ein bisschen auf das Alter der Menschen ein. Die können keine 20, 30 Sekunden mehr drücken, aber dafür machen sie es dann halt fünfmal nacheinander und ja. halt kurz. Ja. Ja, das ist ja auch schon anstrengend. Das kann ich sie mit sagen, beiden Händen machen und ich kann es mit einer Hand machen, wenn ich dann geschickter bin, dass ich das halte und drücke. Oh, da fängt es schon ein bisschen an zu wackeln. Aber wann fängt es denn tatsächlich an, dass die Kraft in den Händen dann auch so nachlässt? Eigentlich schon rel relativ Oh je, machen sie viel, mir keine Angst. <lacht> ja, es fängt natürlich dann an, wenn ich sie anfange, weniger zu benutzen. Und, wenn ich, und das ist halt nun mal im Alter. Dann gibt es viele Sachen, die ich einfach versuche zu umgehen und äh, nicht mehr mache oder mir dann halt von jemand anders machen lasse. Und da ist es dann, wenn ich aus dem Prozess heraus bin, ist es so, dass ich dann mehr oder weniger äh, nur noch die Sachen mache, die ich machen kann. Die werden dann immer wieder weniger. Aber ich muss eigentlich, wie ich eben schon gesagt habe, versuchen meine Aktivitäten des täglichen Lebens, versuchen wir den Menschen schon beizubringen und das auch zu erhalten. Ich habe jetzt auch noch die Schwämme gesehen. Genau. Die hat man ja auch in jedem Haushalt also und das ist, genau. da kann man dann auch spezielle Übungen machen. Vielleicht geben, ich mir mal den Ich mal, oder oder den, den großen. Den? Ich glaube, ja. ich habe mehr geübt. <lacht> ja, ich nehme den großen, die kleinen, <lacht> Also diese Schwämme, die kann man auf zwei Varianten benutzen. Einmal nimmt man sie trocken, dann möchte ich gern, dass man die Hände auflegt und gegenläufig quasi versucht, den Schwamm auszubringen ja. Ja, und dann haltet man das auch und macht es auch in die andere Richtung. Und das Ganze ja. ist natürlich dann auch mit Wasser vorher gefüllt, damit und, der Widerstand dann auch da ist. Ja. Gut, jetzt haben wir es trocken jetzt haben wir's und trocken, nachher ja. können wir es auch mit dem Wasser machen und dann tun wir den Schwamm ausdrücken und tun ihn ausringen. Das ist eine ja. gute Übung für die Hände, auch gleichzeitig für die Handgelenke. Ja, ja das ist auch nicht das so einfach. Aber also ich denke mal auch Senioren sollten das tun, aber es man sollte nachvoll. natürlich auch schon früher damit mhm. anfangen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie heute mein Gast hier gewesen sind und ich hoffe, dass die Zuschauer draußen auch einiges mitnehmen konnten heute. Es waren ja ein paar tolle Übungen dabei. Ich sage herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.